Hey, Alex, Alex, hm? hast du sie gefunden? Na? na? Aber los. Hey, geil. Ja. Nice. <lacht> cool. Hey und willkommen zur dritten Folge von Minecraft Live. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, dass ich im Offscreen beim Bauen da durch die Höhle geflogen bin. Beim Abbauen da mitten in der Lava gelandet bin und dann habe ich kein einziges Werkzeug gehabt und ich habe nichts craften dürfen also, beziehungsweise ich kann es gar nicht craften und jetzt habe ich die Hacke von ihm ausgeliehen, habe ihn da mit der Hand ein bisschen immer dumm und habe es jetzt noch, ja ist ein bisschen Chaos da ähm, versuchen, geschafft mein Grasch unten anzufinden das sieht man hier und ja, jetzt werde ich den jetzt abbauen und hoffentlich kriegen wir Items zurück ja, falsch gemacht, ne? Da ist alles voller Lava natürlich. Patz! Und da, ja geil, Gott sei Dank. Eben schon gedacht. Wir ihn da jetzt mit der Hand wieder bergauf fahren. <lacht> ja, man sieht ja, was ich alles mitgehabt habe. War ziemlich früh eigentlich, aber vor allem das ist sehr wichtig. Und jetzt kann es wieder weitergehen. So, jetzt so wir die Lightshake tume also wir machen schwarze ähm, Blätter, Eine Purple Ein Purple Blatt Ich jetzt drei schwarze Und ein graues Blatt Dann sieht man, wenn man drauf hat, dass da rechts die lightshake Blume herauskommt Dazu noch ein Seed eingehauen Und dann also ist sie fertig Jetzt, wenn ich eine Rechtskript drückst, ist das Rezept automatisch drin. Das heißt, du brauchst das Rezept nicht am und eingeben. Und wir stellen gerade einen Stack davon her. Als Vorrat. <lacht> jetzt brauchen wir nur noch eine. So, jetzt haben wir 4 und 6. Da nice. kriegst du mal die Hälfte. <lacht> und die setzen wir da drüben an. Und warum setzen wir der? jetzt sollst mal einfach mit nem Mama spielen. Egal wo? Jojo, ja, ja, Oh, ich schieße schon. <lacht> so. Da kriegst du mal das Magisch magische Stab. <lacht> Und die Musik irgendwie. Wir generieren die Nachtpflanzen Mana. Die gehen in den Mana Spreader, die was da oben sind, in die Ecken, hinein. Und das bündet das Mana dann in unser Mana-Pool. Und der füllt sie dann auf mit dem Mana. Hm, da oben ist auch ein Mana-Spreader. Ja, den, den ich immer um und da zum Honigaltar. da... Aber jetzt brauchen wir das nicht, deswegen leitet das Mana wieder ins Mana Pool. Deswegen also schießt das Mana in. Den Aber ich kann dann eh verfahren. Oh ein Mana Star. Da alles leite ich in Mana Pool ein. Mit dem Stab kann man die Position einbringen, wo, er, wo der Mana hin hinschießt. Und dann verruhen wir, dass das Mana in den Pool wird. Und wenn man dann Mana auf, auf den da leitet, kann man Runen machen. Mit den Runen kann man dann wieder weiter Und <lacht> so weiter. Und die Nightshade-Pflanzen halten drei Tage lang. Also man setzt sie auf einen bestimmten äh, Säulblock. Dann bleiben sie für immer. Aber das item kriegt ist sehr selten und man bekommt es auch, wenn man einen starken Boss besiegt, mit einer Wahrscheinlichkeit Aber dafür brauchen wir noch terra Aber dazu kommen wir später noch einmal Und ja, da haben wir jetzt Weizenfarmen angelegt Damit wir Seeds kriegen Mit der Seeds können wir, wie man schon gesagt hat, die Nachtblume machen und Potato Seeds. Also, wir haben da Kartoffelfarmen. Damit füttern wir uns später unsere Gourmetpflanze, die dann durch Essen Mana generiert. Und jetzt will ich noch eine weitere Rune craften. Dafür brauchen wir einen Slime Ball Und den bekommen wir mit der mit einer Fischfalle bekommen wir einen Jellyfish und die Fischfalle muss in 5x5 Wasser sitzen und wir brauchen dafür Fischköder und mit Fischköder bekommen wir einen Fisch einen von 32 verschiedenen und ihn nehmen wieder ein paar Fische außen. Alles Teil. Und alles nur mal drei Fische. Ja. Ja, dann. Ja, und ähm, eine Schnur. Ah? Ne? Ja. Aber also ich wurscht. Und jetzt craft einen Fischkühl. So wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Fish -trap Bait, ne? Ja. <lacht> und dann der andere Ablegen? Dann nimmt er eine wieder, ja. Alles? Ja, alles. Okay. Und irgendwann bekommen wir einen Jellyfisch und davon kriegen wir einen Slimeball. Die sind ja da drin, oder wie? Ja, da drin sind die Fische da. Oder? Ah, okay. <lacht> cool. Brauchen wir jetzt Zellerfische mit einer Angel. Hey, du hast ja gerade ein Clownfisch. Und ja, aus oder? Mhm. Okay, nice. Das geht ja gut. Ja, oder? Obwohl wir nur eine haben, aber es reicht ja das war cool ja das war mal das Update von da unten ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen halt auch verschönert und wie gesagt schon den, die Farm gebaut und oben habe ich ein wenig die, äh, unser Haus weiter gebaut was ich jetzt einmal kurz zeigen werde am ähm, ist es noch nicht wir ähm, haben ein bisschen ein zweiter stock angefangen zu bauen und eben fenster und so weiter kleine treppe da hinten ist eigentlich auch noch nichts und da oben habe ich mit dem silverwood lock gebaut mit den leaves weil mir gedacht habe da hat man eigentlich eine coole aussicht zwischendurch und es ist halt leider noch nicht fertig aber das wäre mal andermal weiter bauen und ich glaube das wird die letzte Etage da sein und dann kommt nur noch ein Dach auf, das wird dann passen. Und von dem Baum, den hat der Philipp irgendwo angefunden, kriegt man eben das Holz. Aber leider macht er keine Seeds, kommt mir vor, deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Mhm. Hey, was denn da passiert? Was nicht das war natürlich, als Baum in der Tür Den habe ich gerade früher angesetzt. Ich habe drei neue Bäume mitgebracht. Der linke da, das ist ein Giant-Baum. Geil. Hey, da dann wer baut? Der Kurt Schwitzer. Der baut anscheinend. Neben uns? Was ist das, Philipp? Okay, da schaut die, die, da ist der Walnut slab Ah. Für den Slappling habe ich glaube ich ein paar Stunden gesucht. <lacht> ich bin die ganze Map abgegangen für, für eine Walnuss, mm. Die Das ist so selten zu finden. Das ist ein Wahnsinn. Das ist irgendwie schon jeder gewusst, dass wir das suchen. So <lacht> lange haben wir das schon gesucht. <lacht> ja. In der Welt hat sich ja auch schon ein bisschen was da. Ja, da unten glaube ich, da APN keine Ahnung genau wie hast. baut macht ein bisschen was mit Bienen. Dann da drüben ist der Shop, das haben wir noch nicht erklärt. Worden. da können wir mal gleich reinschauen? Und das wollte ich eigentlich auch noch sagen: dass die anderen haben da schon ein Windkraftwerk gebaut. Das sieht man aus der Entfernung, wird anscheinend die Windmühle nicht jahren Aber da oben auf dem Ding ist eine Windmühle und wir haben anscheinend dadurch schon Strom und so weiter, weil das sind ja die Techniker. Und drüben <lacht> kann man so sagen. Ähm, das ist der Shop und in dem Shop kann man natürlich die Credits kriegen. Hier kann man zum Beispiel ein Stack Cobblestone gegen einen Credit ähm, eintauschen was wir schon öfters gemacht haben und dann hat man den gleich aber das braucht jetzt so für die Nether was wir gerne machen und da kann man es halt mit Stein machen, da kann man es halt Holz verkaufen für zwei und hier wollen sie halt wieder ein bisschen was und dafür kriegt man auch wiederum Credits, diesmal mehr, Kohle, Eis und so weiter. Aber das wird jetzt eher noch nicht verkaufen, eher Redstone ist eher cool zu verkaufen. Dort Sand wollen sie auch und hier kann man aber verschiedene coole Blöcke kaufen und ein Reward Bag. Da sind zufällig Items drinnen kann schlecht und kann gut sein. So. Ah, da hinten bin ich gestorben, das mit der Lava, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist ziemlich weit weg. Ähm, also, jetzt sieht man die schon. Die leiten, die machen den Strom durch Wind logischweise und leiten das dann da mit dem Ding durch. oben in der Base Und äh, unten machen sie halt irgendwas damit. Und das einzige was ich weiß, die wollen halt ins in der Rakete bauen. Ja, genau, schauen wir mal wie weit sie kommen. Weil eigentlich sind wir eh in dem Team dabei mit. Nur, dass wir uns bis jetzt um die Rüstung kümmern, um die Terastilrüstung. rüstung Aber das kommt erst später. Jo. Ja. Ja, ich du mal das Öl-Craften? Ja. Ganz Weil mit der Wufallnuss, los, ich gefunden habe, kann man ein Öl machen. Chooser, nice. Ja, Chooser. Das war nicht. Kann man Cookie Das machen ja Das war ja Ja. Ich ich das ist nicht. <lacht> <Und jetzt> da. <lacht> <lacht> das da. Das war nicht. nicht. Das für nicht. Und Das ist Das ja, genau. <lacht> ja. Das ist ja nicht. nicht. Das war Das ist nicht. Das natürlich Ja, aber es funktioniert mit Öl und nicht mit Kohle. Das ist gut, oder? Ja Wenn halt die Walnüsse gut um, zum Abbauen sind. So. Ja, ich habe eh jetzt einen Walnussbaum gesetzt. Weil ja. mhm. <lacht> wir brauchen noch sehr, sehr viele Kartoffeln. Das mhm. haben wir bei Minecraft Sky gelernt. <lacht> <lacht> ja Ah, den ja. Schoße könnte ich dir geben. Ups. Ja, aber Nein, <lacht> da. Und willst du mir noch was zeigen, ne? Ja. Boah, ein Jellyfish. Ja. Ich gehe jetzt da oben zu unserer uh, da. Ich hoffe es funktioniert, ich habe es sogar nicht ausprobiert, wir sind da auf Badrock Höhe. Ich habe da eigentlich nur ein bisschen. Ähm, abbaut und wurde eigentlich auf Bedrock für unser Portal. Ich habe da drüben Gott sei Dank Lava angefunden, das habe ich ja abbauen können weil ich mich beim Schmied für 6 Credits so eine coole Damaskus Steel Pickaxe gekauft habe. Die kann halt Mining Level Obsidian, damit kann ich halt Obsidian und Diamanten und alles mögliche darunter wie Redstone, Gold und Iron abbauen. Ja und dadurch habe ich dann ein bisschen gefarmt, unten immer 6 die gefunden. und da habe ich jetzt ein Portal gebaut und ich hoffe es funktioniert ja, es funktioniert, nice und was wollte ich noch schnell in der Nether finden? nether Und Nether-Brick Nether-Brick, ich schau wirklich Uh, wir bin gerade zum ersten Mal in den Nether in dem Mod -back. Schaut sehr gefährlich da aus deshalb weil ich da mal ein bisschen safer Ja, ein netherbrick macht man den immer mit dem Ofen an netherrack Also ganz normal netherrack mhm. Also die Dinge Ja genau ja, okay. Dann kriegen wir netherbrick mhm. Das ist aber mit Vanille nicht so, oder? Ich weiß es nicht <lacht> Ich weiß es auch nicht Ja, ich mach da kurz einen kleinen Schutz für das Portal. Weil die Gasts sind immer sehr aggressiv. die zerstören ja Cobblestone. Wie mhm. kann man da eigentlich? Ups. Die Map sehen? Ja. Alles will nicht. Kann man da claimen. Ja, das, <lacht> das claim ich eigentlich jetzt nur deshalb, damit ich weiß, was das Portal ist, aber eigentlich kann die einen Wegpunkt machen. Ah, das habe ich auch noch nicht gesagt, deshalb das haben wir ganz am Anfang gemacht, dass wir auf der ähm, Overworld sind. Hier ist das. war das Bro Jellyfish! <lacht> <lacht> <Geil. lacht> so, dann, nachdem das Spiel kurz abgestürzt ist, ähm, habe ich da jetzt noch einen Wegpunkt namens Portal gemacht und wollte euch kurz zeigen den Milchweg. Wir befinden uns hier auf der Overworld. Also hier, ähm, ich klicke jetzt nicht auf, ich weiß, sonst stürzt irgendwie bei mir das Spiel ab. Da ist natürlich die Sonne und die ganzen anderen Planeten und die kann man natürlich ähm, mit der Rakete erreichen und ich hoffe, das werden wir dann einmal machen. Bin ich schon gespannt drauf, ich habe das eigentlich selber noch nie gemacht. Ja, ich sicher da jetzt noch ein bisschen das Portal ab. Und ich brauche eine Netherwarze, das heißt ich muss einen Netherburg anfinden. Ja, wow, schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ich sehen uns gleich in der Nähe, der What the fuck? Warum breitet sich das so aus? Nein, warte, es geht halt echt nicht. Ja, ein paar Burg von Schatz. Geil. Hey, das ist schnell gegangen. Und es und war zwar 300 Meter weg, aber. Nice. Nice. Ich bin gerade drauf gekommen, ich habe ganze herstellt. Wie denn? Mit drei Kopf und einem Zündigner. Ja, hab ich ja gesagt, das kann man selber erstellen. Ja. Aber nicht gesagt, ich. Ja, hab ich gesagt, das ist noch schauen. Ja, ich fahre es erst. Erst jetzt. Für was brauchen wir denn? Für Zentrifuge. Ah. Dann da können wir Bienen warm schleudern und kriegen mal <lacht> <Items>. <lacht> no. Alles klar. Man muss mir kurz überlegen wie da oben ich und ein mit der Umi. Und ich hoffe, nicht, dass wir Strom brauchen für Zentrifuge. Aber ich baue mal die Zentrifuge. Macht das. So, so das ist so ein star case Was hast du denn? ich den Jumpshop, shoppy oder? Ja. Ja. Boom. Nice. <lacht> so, ich mache da gleich einen Weg. Boom. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich nicht. Hey, warum wird das nicht aktualisiert? Genau. Wuck. <lacht> jo. Ja, hoffentlich finden wir das Oh, Kiste. Goldschwert, geil. 4 Attack Damage. Und das hat... 2-Wertz-Attack. 4 Attack, keine Ahnung. Hey, warte. Sattel Und Ding. <lacht> geil. Alles klar. Hans hat, ich auch schon gefunden. Aber drei <lacht> verschiedene Armor Rüstungen <lacht> ja. Kann man halt machen, gell? Ja. <lacht> mhm. Mhm. mhm. Ich die ich bin nicht erwachsen. Das ist nicht der Blick, was du brauchst, gell? Ähm... Aber wie um, <lacht> Oh, aber Und? geil. Hey, hey, hey. noch einmal. Oh, okay, ich das war Wenn du nicht so viel Kiste in in er gut Oh, ihr Garten da. Oh, das ist schon ja gut, so, Noch eine Kiste. Nein, der Nice. Perfekt. Ich bringe mein Item. Ich bin da. ist gehört vor. was ich? <lacht> hey, oh, what? Ich, <lacht> <I get> <lacht> ich muss da viel was zurücklassen. ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, läuft so. <lacht> Wenn es so langsam geht, geht's. Nice. Das gefällt mir. Mhm. Lava. Oh, da ist meistens so. Nein, da war es ein Ding in der Nähe. Mhm. Meistens, aber nur. Da sind nur alles mit Blade. Nein, auch nicht da. <lacht> ja, wir spielen auf Peaceful, du uns dann gar keine Viecher drin. Ja, wir hast bis zum... Ein paar Tage nach spielen wir noch auf Peaceful. Ich weiß nicht genau warum. Aber war ich glaube darum, weil die Landwirte am Anfang nicht anleihen waren. Aber mittlerweile sind sie immer sehr proaktiv und immer ca. egal um welche Uhrzeit, immer welche online die Optifine habe ich mittlerweile auch schon gespielt. Jetzt können wir ein bisschen zu machen. Ist da eigentlich ich nicht, ich oh. Ja, wie netherweizen haben wir ja schon. Willst du die anbauen oder brauchen wir nicht so viel? Ja, ich stelle wieder ohne. Natürlich ist es alle. Ja, ich werde jetzt einmal dann wieder zurückgehen und eine kleine Farben vielleicht fahren. So, ich bin jetzt zurück von der nether ähm, so, ich bin jetzt zurück von der Burg, ich habe da ein paar schöne Items eingelabert. Wir werden uns bestimmt irgendwann nach einem Pferd holen. Und ich habe gerade eben noch hier unten eine Netherwart-Farm Net gebaut, die funktioniert eigentlich ziemlich gut. sogar. Ich hätte gedacht, dass es mit Licht funktioniert, kurz aber anscheinend. Ja, und dann würde ich sagen einmal danke fürs Zuschauen. Wenn ich die Runde gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.